Wie ist dass ich diesen und los! Ich habe in diesem Video versucht, eine Hardcore-Multiplayer-Welt zu machen. Und irgendwann ist einfach mittendrin Sana auch aufgetaucht. Und ich habe auch ein Mikrofon gewechselt. Was sie jetzt gerade auch wahrscheinlich hört. Ist noch viel Spaß mit dem Video. Das G&A kommt bald. Wieso werde ich mit Nachrichten Also Oh mein Gott, warte ich hier! Ich, hier steht ein Video auf und Sahne. Eine... Mmh. Ja, hallo. Was Glück, dass ich gerade das gesehen habe. Hallo. Was nimmst du gerade auf? Microsoft Hardcore. Hardcore. Oh mein Gott, ich bin so cool. Ich habe gerade eben mal ganz kurz mein äh, Mikrofon gewechselt. Das heißt, ich habe jetzt ein komplett anderes Mikrofon. Hört das auf? Nein. Also hier ist direkt eine Höhleneingang, sag ich mal. Na, ich weiß nicht. Ich bin gerade bei 176, egal minus 10. Oder so ein Höhleneingang. Oh, hier ist sogar Eisen. Hier ist sogar auch eine Höhle mit noch mehr Eisen. Genau, mach du mal Fackeln, dann baue ich noch mal mehr Eisen ab. Oh Mann. Oh, ich würde dich gerade gerne schlagen. Oh, da ist noch mehr Eisen. Oh, noch ein Creeper. Oh mein Gott, halbes Herz. Und ich habe ein halbes Herz. Oh mein Gott. <lacht> ja, guter Start. Ich habe fünf. Her ich habe ein Herz. Oh. Okay, ich hol mir deine Sachen. Oh. Okay, cool. Ich muss... Okay, cool. Welt neu generieren. Okay. Okay. Oh, ich habe hier noch eine Höhle gefunden. Oh mein Gott, wie lange? Oh nein, der fixiert mich. Er hat mich gesehen. Okay, kein Schaden bekommen. Ich mache für mich ein und für dich, eine Eisenspezialgabe. Merke ich mir. Stimmt, ja. Vorkommen Schwert und Schild. Okay, ne, gut, ist nichts mehr. Okay, brauchen oh, aber noch mal. Oh mein, oh mein Gott, was sind das bitte für Viecher? Ein Herz. Äh, äh, äh. Ein Herz. Oh mein Gott. Ah. Ja, beschützt mich mal. Irgendwie. Da ist, das das nicht. Ja. Ja. Okay. Hast du Essen? Ich habe Essen. Baby, Shark du, du, du, du, Baby, Shark du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, oh mein, oh du, du, du, It was at this moment that he knew. He fucked up. Ich hasse Sklätze. Okay, nächste Nacht werde ich auf jeden Fall sterben. Das habe ich jetzt so beschlossen. Oh. Oh, ist das gut zu sehen, wie ich regeneriere. <lacht> How to respawn in Hardcore Minecraft mit 10 Aufrufe. Ich denke, das Tutorial wird mir sehr weit helfen. Warte, warte, warte. Geht das? Ich denke, bei Public Server geht das sogar. Ich hab mich vom. <lacht> das geht! <lacht> <lacht> Ich muss einfach nur eingeben, slash game of Survival Steven waaah, war. dieses Tutorial geht, warte, dieses Tutorial geht drei Minuten lang und erst die ersten eine Minute 40 wird dort einfach geredet. Du kannst ein Totem der Wiederbelebung benutzen und dass man vor der Version 1.9 man die Welt einfach direkt gelöscht hat, anstatt sie noch bei weiter zu beobachten. Und dann ab der Minute 146 wurde dann dort ein Command eingegeben, slash Gamers für Bibel. Ich mache mir einen T. Was für ein, was ist dein lieblings tee Okay, er ist weg. Nochmal. Wenn ich jetzt was sage, wird Steven das erst sehen, wenn er die Aufnahme schneidet. Das heißt, ich muss jetzt irgendwas sagen, was er bereut. So, das wird Steven jetzt zensieren müssen. Oh, warte. Das wird er auch zensieren müssen. Wenn er das nicht zensiert, dann ist sein Kanal nicht für Kinder. Dann kriegt, dann wird er demoniziert und kriegt einfach kein Geld, Junge. Wisst ihr, ich kann euch jetzt einmal zeigen, wie viel Geld Steven macht. Ich schreibe es in den Chat. Nee, warte, dann, dann, wird er, dann wird er das sehen. Okay. Er macht 2 Euro im Jahr. Mit YouTube. Ich weiß, das sind jetzt eine so krasse Zahlen. Der Junge, der kann sich einfach... Wie viel kostet ein Brot? Wie viel kostet ein Brot? 3,40 Euro? Pro 100 Gramm Baguette Brot 1 Euro. Junge, ich finde das für überteuerte Preise. Steven kann sich nicht mehr ein Brot kaufen. Warum kostet ein Brot... Okay, ich hinterfrag das einfach nicht. Das teuerste Brot der Welt. Der Welt ist eine Kunstinstallation von Thor Wan aus einem Leib. Hashtag Brot. In dieser wurden Hashtag Diamanten im Wert von 50.000 eingebacken. So, ich bin wieder da. Ich habe gerade hab über das teuerste Brot gelesen. Oh. Das wäre wahrscheinlich ziemlich teuer. Da sind Diamanten eingebacken, die 50.000 Euro wert sind. Hä? Hä? Okay. Okay. Bei mir war einfach so ein Skelett im toten Winkel, der mich gerade erschossen hat, als ich gestorben bin. Ja, so irgendwie ganz am Rand des Bildschirms. Also, ich konnte es sehen, aber ich konnte nicht schnell genug reagieren. Vor allem, ich habe gerade mit dem zu tun gehabt, der auf dem Mitten des Bildschirms war. Wie ist es, dass ich diesen Energy schaffe? Und los! Yeezy! Okay, warte, ich muss kurz meine Umgebung studieren. Aha. Okay. Ah, okay, verstehe. Jo, ich hab's geschafft. <lacht> okay, okay, tschüss. So, Leute, ich würde dann sagen, das war's dann mit dieser Folge. Ähm, ich und Sana haben zwei, vielleicht auch drei Hardcore-Welten versucht. Es hat nie so wirklich geklappt, wie man sehen kann. Ich bin immer gestorben. Wie man sehen kann. Okay, und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Das QA kommt bald. Das kommt bald. Tschüss. Okay, tschüss.